Ja, halli, hallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin der Chris und wie ihr seht, ich bin heute wieder mal mit dem Tiroler unterwegs. Und wir haben heute ein ziemlich cooles Programm. Wir werden uns die Einöthöhle oder Fledermaushöhle bei Pfaffstetten anschauen. Dann noch so ein paar andere kleine Höhlen und zum Schluss gibt es dann noch einen Terrain 5 gerateten Cache zum Klettern auf einem Baum. Es wird spannend. Bleibt dabei Leute. Da ja, bin ich übrigens auch gespannt, weil das habe ich noch nicht gemacht. Da zeigt mir Chris heute halt auch was Neues. Ja Leute, wir sind soweit abmarschbereit. Wir haben natürlich mit Kameras, Lampe, Ersatzlampe. ist immer wichtig in einer Höhle, ähm, möglichst alles doppelt mithaben. Zumindest die wirklich wichtigen Gegenstände wie Licht, und diverse Ausrüstungsgegenstände, wenn es dann kompliziertere Höhlen sind. In dem Fall ist es primär das Licht, was wir mithaben sollten, auf jeden Fall doppelt, damit da nichts passiert. Weil es wäre nämlich ziemlich blöd, wenn wir hinten in der Höhle drinnen sind und es wird dann finster, dann wird es echt schwierig, da wieder rauszukommen. Okay Leute, aber jetzt gehen wir es an. ganz schön verzweigt. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, wo wir gehen können. Hier haben wir einen Gang und da hinten geht es dann auch noch mal weiter. So, jetzt wollen wir mal schauen. Welchen Weg nehmen wir? Ich würde sagen, wir mal da durch den ist klar. Dann, dann geht es da lang. runter leute ich versuche ich dann mal etwas mehr licht nach hinten zu bringen geht es noch ganz schön weiter Das erste Mal auf die Knie. So, da kommt der Tiroler auch noch nach. Die Höhle ist ziemlich sandig. Das heißt, wir werden jetzt richtig schön dreckig. Oh ja, Leute. Da gibt es noch so viele Möglichkeiten, wo wir weiterschauen können. Okay. Das natürlich, Leute, geht gar nicht. Den Müll nehmen wir natürlich mit raus, der hat da drinnen nichts verloren. So Leute, das ist jetzt der hinterste Raum dieser Höhle und wie bei jeder guten Höhlenbefahrung werden wir jetzt mal dunkel machen. So weiter. Ich denke, das sind noch Überreste von den, den äh, Fledermäusen, die hier in der Höhle übernachten, äh, überwintern. Deswegen äh, müssen wir auch aufpassen, weil wir haben heute den 31. Oktober Halloween und ab morgen ist dann Fledermausschutzzeit. Das heißt, wir achten natürlich auch darauf, ob wir hier nochmal irgendwo Fledermäuse sehen. Wenn wir welche sehen, dann versuchen wir sie natürlich möglichst nicht zu stören, weil die gehen jetzt in den Winterschlaf und da sollten die Mäuse natürlich, Fledermäuse natürlich äh, nicht gestört werden, weil ihnen das sonst extrem viel Energie kostet, wenn man sie weckt. Und das kann dann so weit gehen, dass die Fliedermäuse, die vielleicht dann im Winter so gar nicht überleben. Dementsprechend versuchen wir natürlich da aufzupassen. Aber ich sehe jetzt hier überall die Spalten und Ritzen. Und das führt mich auch zur Geschichte dieser Höhle, der Entstehungsgeschichte im sogenannten Erdmittelalter. Das ist nämlich eine sogenannte Brandungshöhle, das heißt, hier war vor vielen, vielen, vielen Millionen Jahren einmal ein Meer und hier war die Küstenlinie von diesem Meer und hat dann diese Höhle ähm, ausgewaschen Stück für Stück. Man sieht das auch eben sehr schön, dass das alles durch Wasser, durch Erosion entstanden ist. Schaut euch das an, Leute, ist das nicht herrlich? Oh Mann, was für eine Höhle. Zwar keine, keine Tropfsteine, weil hier einfach zu wenig äh, Wasser einsickert. Es ist eher eine Lehmhöhle. Aber schaut sich diese Formationen an, Leute. Oh, euch das einmal. Ich drehe jetzt mal kurz das Licht ab. Beziehungsweise etwas schwächer, damit ihr das besser seht. Da draußen kommt das Tageslicht rein und hier drinnen ein wunderschöner, ja, ist kein Versturz, es ist einfach ausgewaschen und da ist einfach was stehen geblieben. Wunderschön, Leute. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das da mal an. Gut, dass ich meinen Helm auf habe. Schaut sich diese Felsformationen an, Leute. Wahnsinn. Wunderschön. diese Fenster und Tore. Wahnsinn. Und gute Bewetterung, man merkt das gerade, ich sitze da richtig im Zug. Hier von diesen, diesen Löchern kommt richtig ein Luftzug durch. Also brauchen wir uns hier auch überhaupt keine Sorgen machen, was die Luftqualität angeht. Und auch das ist die wilde Natur heute. Da kommt eine Baumwurzel durch den Fels durch, hat sich da durchgegraben und überall noch mal die Löcher. Wahnsinn. Die ist richtig toll, diese Höhle. Wow. Schaut euch mal das an. Richtig eine Felsnadel runter. Wunderschön. Ja, ich würde sagen, geht's dann nochmal rum. So, Leute. Also, ich weiß nicht, wer das war, aber. So was geht einfach absolut und überhaupt nicht. Ja, einfach irgendwelche Süßigkeiten hier liegen zu lassen. Auch das nehme ich mit raus. Geht einfach gar nicht. Ich verstehe das nicht, warum Leute das machen. Aber ich verstehe, weshalb dann diejenigen, die wirkliches Interesse an Höhlen haben, dann sehr oft die, die Plätze nicht verraten, wenn sie neue Höhlen finden. Wieso verschandelt man solche Naturjuwele und empfindlichste Ökosysteme mit irgendwelchem Zivilisationsmüll? Ach, sorry Leute, aber sowas pisst mich echt an. einfach nur geil oben liegen. Wir haben einen Ausgang. Unglaublich, wie viele Eingänge diese Höhle hat. Unglaublich. Ja, und da vorne, wo der Tiroler gerade rausgeht, sind wir wieder beim Haupteingang. Damit sind wir durch die Höhle durch. Da ist die nächste Höhle. Wie versprochen, auch hier wieder der Hinweis auf den Naturschutz. Und wir sind hier an der Elfenhöhle. So Leute, auf geht's. Schaut euch mal diese Wahnsinnshöhle an groß die ist. Ich jetzt dann nachher noch den Tiroler sehen, mit einem, dass wir einen kleinen Größenvergleich machen. Aber der ist schon vorgegangen, war ein bisschen schneller als ich. Das heißt, wir werden da jetzt erstmal runtergehen, nach dem guten Weg suchen. Schaut euch das mal an, wie riesig diese Höhle ist. Die hört und hört und hört nicht auf. Wahnsinn. Wunderschön. Oh, wow. Wenn ihr irgendwo unterwegs seid und ihr seht so... Oh Mann, Leute. Ist das geil. Schaut euch diese Säule an, die da mitten in der Halle herinnen steht. Wow! Ist das krass! Was ist das? Also ich weiß nicht Leute, aber das schaut nicht natürlich aus, oder? Ich denke... Das ist eine künstliche Erweiterung der Höhle. Wenn man hier diese ganzen Kratzspuren, die Meißelspuren anschaut, ziemlich sicher. Ja, das ist garantiert alles Künstliche, diese ganzen ja, ja. Kratzspuren. Die Höhle ist mal künstlich erweitert worden. Vielleicht haben man auch hier irgendwelche Erze gesucht, Hier haben wir so einen Absatz, ich könnte ein ziemlich gutes Nachtlager einrichten, auch wieder mit so einem krassen Felsüberhang, Wahnsinn, da, lass mal her heute, ich hoffe man sieht das. Ich denke, das ist der Beginn von Versinterungen, die man da sehen kann. Dieses Gelbliche und schon wieder Müll. Leute, ich kriege ja einen Hass. Da oben! Unglaublich! Ja, und hier haben wir noch die Katasternummer der Elfenhöhle. 1914 ist die erste Hauptgruppe also ich, ich, ich gebe euch da glaube ich einen Link besser unten in die Videobeschreibung, wo ihr dieses Schema genau nachlesen könnt. Und 1914 ist, ist im Prinzip die Region hier und 7 ist dann die Nummer von der Höhle in diesem ja. Bereich 1914. Tiroler muss man wieder. Ich liebe es. Immer beim Klettern einmal. Teilweise ja wirklich von da oben. Bei beide Füße Narben, vom Klettern. Da ist so lange Scherer. <lacht> immer das klettern. Ah. Passt schon. Alles okay. Knie hängt raus, passt schon. So. Weiter geht's. Ah. Geht geht's ja auch nochmal mal rein. Ja, hab gesehen. Fuck! Hab ich gesehen, da bin ich schon mal überlegen. Aber ich dachte, da ich die hoch, wenn mir die Augen verspinnen. <lacht> <lacht> ja, die habe ich jetzt nicht. Fuck Leute, das reizt mich aber da jetzt schon darunter zum Schauen. Ah, Scheiß der Hund drauf. Schauen ja, ja. wir mal, wo es da hingeht. Also ich sehe schon wieder mal Müll drinnen liegen auf jeden Fall. Königreich für einen Schlieferanzug. Ja, wir werden mal vorlegen. Auf jeden Fall. Eine gerne Kaverne. Jetzt werden wir schauen, dass wir da rankommen. Alle Müll da rausräumen. Also Leute. Ich verstehe es echt nicht. Aber so, mal schauen, wie wir da wieder rauskommen. Ja Leute, wir sind wieder heraus aus der Höhle. So richtig schön eingesaut. So wie das sein soll. Aber einfach geil. Weiter geht's.